Hallo allerseits, hier ist Olivier aus der Elfenbeinküste, Deutschlehrer und heute habe ich eine, eine tolle Geschichte, ähm, die Geschichte von Baule, Volksstamm. Baule ist eine lokale Sprache von der Elfenbeinküste und warum heißt dieser Volksstamm Baule? Woher kommt dieser Volksstamm Volk, ursprünglich. Also ursprünglich äh, kommt der Volkstamm Baule aus Kana. Ja, äh, die Geschichte von Baulé, äh, Volksstamm ist, dass äh, damals gab es einen König, und dieser König hatte eine Frau, eine Königin und die waren zusammen in Ghana und der König ist leider verstorben und seine Frau, die Königin Abla Poku, kam an die Macht. Aber der Bruder des Königs wollte überhaupt nicht, äh, dass diese Königin Ablapoku an die Marte bleibt. So hat sozusagen eine Art von Krieg angefangen. Und das war so schwierig für die Königin Ablapoku weiter zu herrschen. So hat diese Bedrohung begonnen. Sie ich meine, die Königin Ablapoku konnte das nicht mehr vertragen. Also sie wollte jetzt fliehen, denn der Bruder des Königs war eine große Bedrohung. Und dann, die Königin Ablapoku und ihre Soldaten haben die Richtung nach der Helfenbeinküste genommen. Und äh, das war, sie haben lange, sie sind lange geflohen und äh, sie sind an einen Fluss angekommen. Ich würde sagen, das ist diese, äh, dieser Fluss ist eine Grenze zwischen Ghana, der aktuelle Ghana und der Elfenbeinküste. Und was sollte sie machen mit ihren Soldaten? Denn sie waren am Ufer dieses Flusses und die Bedrohung auch ist dahinter. Das sei die Soldaten äh, des äh, Bruders, der damalige Königin von Ghana, sind da. Die, die, die waren die Feinde der Königin Ablapoku. Was sollte sie machen? Also plötzlich am Ufer erschienen Krokodile. Und diese Krokodile wollten gern die Königin Ablapoku und ihre Soldaten helfen, aber es gab Bedingungen. Die Krokodilen sagten zur Königin, ja, wir Krokodilen können euch helfen, aber unter einer Bedingung. Sie, Königin Ablapoku, Sie sollten uns ihr Kind geben, als Opfer, dann können wir eine Brücke aufbauen als Krokodil, und dann können sie einfacher den Fluss überqueren. Ha, das war wirklich schwer. Denn die Königin abla -Poku hat ein Einzelkind. Sie hatte nur einen Sohn. Also was tun? Die Feinde, die sind dahinter. Die kamen. So, sie hat mir mal gedacht, Sie hat mehrmal überlegt, und danach hat sie an das Interesse ihres Volkes gedacht. So hat sie ihr Kind, ihr Einzelkind, als Opfer den Krokodilen gegeben. So gerade haben die Krokodile eine, auf eine Brücke aufgebaut. Und die Königin Ablapoku Abla und, äh, und ihre Soldaten haben den Fluss überqueren können. Und als sie dieses Kind als Opfer gegeben hat, hat sie einfach geschrien: Bauli! Das heißt, das Kind ist weg. Das Kind lebt nicht mehr das Kind ist da verstorben, und heute sagt man ba -Hule. Das ist, äh, ich würde sagen, eine Umformung, aber ursprünglich, das war Bauli. Und heute noch existiert dieser Volk im Zentrum, denn die Königin abla -Poku ist bis äh, äh, zum Zentrum der Elfenbeinküste geflohen und diese berühmte Stadt, wo die Königin Ablapoku gelandet hat, ist heute Sakasu. So war's für heute, was die Geschichte des bauli Volksstamms angeht. Danke.